Herr Hartmann, vielleicht ein kurzes Statement zu dem Tag heute, was bedeutet? Ja, für die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung, EAS, ähm, ist das insofern ein ganz besonderer Tag, weil es glaube ich kein Haus gab, ähm, was so lange geschlossen war und dann wiedereröffnet wurde, wie das Haus Senne eineinhalb jahre umbauzeit gehabt das hat vielerlei gründe aber herausgekommen ist ein fantastisches sehr modernes neues gebäude mit top moderner gastronomie und wir sehen jetzt eine hoffentlich guten und nutzung einer guten nutzung und einem ertragreichen weiterbetrieb dieses hauses hier in